Moment, was? Gumme HD! Er schleicht sich unser Gasthaus sein. Was? Hilfe! Huch! Wo sind denn die anderen? Hohoho! Oh. Schwere Zeiten, was? Der dunkle Fürst Gumme HD war in der Nacht zu Besuch! Er hat deine Freunde verschwinden lassen. Nicht mal ich kann dir sagen, wohin er sie entführt hat. Aber wenn du dich beeilst, kannst du sie vielleicht retten. Dann darf ich keine Zeit verlieren. Äh, Moment. Ach, noch was. Alles, was du konntest, ist weg. Klasse, Techniken, Fähigkeiten, alles weggezaubert. Was? Das macht es dir in Kämpfen natürlich nicht leichter. Deshalb verleihte jetzt neue Kräfte. Du kannst sie auswählen. Übrigens, es stehen ein paar neue Klassen zur Auswahl. Und damit willkommen zurück. Ähm, das war jetzt ja ziemlich, äh... Naja, das habe ich auf jeden Fall nicht erwartet. Und ich kann nicht nochmal Magier wählen. Hm, da muss jetzt jemand anderes sein. Was, was, gibt's denn Neues? Katze! Zierliche Tatzen, putzige Schnurrhaare, alles zerfetzende Krallen. Noch Fragen? Unhold, verursacht Ärger und Verwüstung, ist aber so süß, dass man stets verzeiht. Und Forscher, wendet die Macht der Wissenschaft und Technik an, um Gegner zu besiegen. Die Outfits sehen cool aus. Ja, da geht das ein bisschen seltsam, aber... Hm. Was möchte ich sein? Ich glaube, ich nehme die Katze. Mike wurde zur Katze. Er hat mich in eine Katze verwandelt. <lacht> Nun gut, jetzt brich auf, Mike. <lacht> Alles klar. Inzwischen... Irgendwo im Nirgendwo. Uff. Alles in der Welt sind wir hier. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass uns der dunkle Fürst angegriffen hat. Also hat er uns hier abgesetzt. Dieses Scheusal. Moment mal, wo ist denn Mike? Er ist weg. Mike kann gut auf sich aufpassen. Und er wird uns retten kommen, ganz sicher. Vollkommen richtig. Jawohl, auf Mikes Verlass. Oh, die haben alle Hoffnung, dass ich die rette. Dann darf ich dir natürlich nicht enttäuschen. Ich muss alles richtig machen. Jetzt sind wir ganz allein. Na gut, wenn wir schon mal ganz allein sind, dann kann ich ja auch mit Ferdinand ein bisschen kuscheln. So ja. Und wir sind jetzt eine Katze. Okay. Probieren wir mal die anderen Sachen, würde ich sagen. Zumindest die, die wir noch nicht probiert haben. Gibt es da nicht irgendwas, was wir noch nicht probiert haben? Kalibalentee zum Beispiel. Unglaublich nice. Alles klar. Ja, komm, gib mir einfach alles. Nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, oh. Mist, jetzt sind wir wieder ganz alleine. Ich kann keinen Ausflug machen. Ich kann zumindest in die Spielhalle gehen. Ein bisschen Roulette spielen. Für ein paar HB-Bananen. Let's go. Vielleicht kriege ich sie. Ja, ich krieg die sogar. 10 HP-Bananen. Actually, sind das wirklich viele. Deshalb... Nice. Nicht so nice, dass wir alleine sind. Naja. Zumindest haben wir Ferdinand. Aber... Ferdinand wird sich in diesen, an dieses Gebiet anpassen. Und... Äh, ja, mehr sag ich noch nicht nun können wir nach rechts in ein neues gebiet auch ich möchte mal kurz zeigen dass ich hier alles in anfangs habe alle flaggen und so und äh, ja Das heißt dass anfangs so ziemlich vorbei ist wahrscheinlich für so gut wie immer Wir könnten hier noch hoch aber hier ist irgendwie nichts das ist bestimmt für später gedacht gut aufdach nebenan Dun, dun, dun, dun, dun. Wüste nebenan. West. Dun, dun, dun, dun, dun, dun. Wüste nebenan. Auf geht's, Ferdinand! Ah, oh, mir ist ein bisschen flau im Magen. Läufe ich mich, mich weg wie so eine Katze? <lacht> Lustig. Ja. Oh, was habe ich denn da gefunden? Eine Banane. Ah, diese friedliche Ruhe. Oh nein, die ersten Gegner. Und neue Musik. Schreckskorpion. Was kann ich denn überhaupt? Ich kann kratzen. Dumm. Zwei Kratzer und Ding Singles Geschichte. Alles klar. Ganz toll gekämpft. Ich bin wieder Level 1? Was? Ich freue mich schon aufs Abendessen. Miau. kann vor Hitze kaum noch klar denken. Oh! Ist das etwa wie ein gemütlicher Stuhl zum Ausruhen? Ah! Aua. Oh! Mike hat lauter Stachel in den Popo. Uff. Äh, weg, weg, weg, weg, weg! Oh das, oh, das sieht schön aus. Das sieht wirklich schön aus. Wir gehen aber ganz an dem Zickzack. Wissen wir, wo wir lang gehen? Ein Dreierpaktus. Aber Ferdian möchte uns helfen. Schnaubeln. Nice. Okay. Miau. Level 2. Krallenwetzen gelernt. Schärfe die Klauen, damit der nächste Angriff stärker wirkt. Und die Bonus-Erfahrung, ja wer kriegt die wohl? Kaktussaft. Cool. Komm, hier muss doch irgendwo das Ende sein. Wo ist es denn? Uh, eine Kiste. Die lasse ich nicht liegen. Drei Spielscheine. Können wir gut gebrauchen. Ich meine, wir haben auch gar keine mehr. Und hier ist das Gasthaus. Schön. Hä? Es ist jemand an der Tür. Ho, ho, ho, ist Alleinreisen hart? Ja oh, schon irgendwie. Du hast lange genug gewartet. Ich habe ein neues Mitglied für dein Team angeworben. Oh, wow, wie du es immer machst. Ich habe keine Ahnung, wie du es machst. Whee! Ein neues Mie, das dich auf der Reise in ein neues Land begleitet. Oh. Und das darf ich jetzt auswählen. Cool. Es ist Jesus. Er ist ziemlich... Entspannt, lässig? Er ist ziemlich entspannt. Und er wird unser... <lacht> unser Priester. <lacht> er ist sein eigener Priester. Ich bin Jesus und ich bin ein entspannter Priester. Das wird unser Begleiter sein. <lacht> Let's go! Priester Jesus. Hallo, ich bin Jesus, ein Priester. Ich werde für dieses Team ein Bestes geben. Jesus hat sich dir angeschlossen! Von wo kam er denn? Hat er was mit Iwata zu tun? Den treffen wir ja auch noch gleich zu. Hm. Yay! Yeah! Jesus ist sehr unerfahren. Pass gut auf ihn auf. Da, da wäre ich mir aber nicht so sicher. Das werde ich. Nun, ich habe noch zwei Mitglieder für dein Team engagiert. Bald sollten sie hier sein. Reise mit deinem neuen Team, bis du deine Freunde befreien kannst. Ho, ho, ho. Okay. Jesus. Jesus. Was geht denn hier ab? Hier, dein Wasser. Miau, ich mag kein Wasser. Benno, Babdam. Wie wir da So, und nun. Das war mit Jesus kuscheln. Nun wird sich was tun. So, unser Pferd hat sich nun verändert, wie ihr sehen könnt. Und noch einen anderen Namen bekommen dazu kommen wir noch ein quietschestab hätte jesus gerne den kannst du haben jesus bei den dir jesus wie ihr schon merkt wird unser support denn er mag nicht gerne sich einmischen in die dinge des lebens aber ich bin sehr interessiert was ihm denn so schmeckt Kaktussaft, hast du einen Strohhalm? Dann genieß diesen Saft. Grillskorpion, gesunde Ernährung in kleinen Skorpion-Vorpion-Portionen. Das muss so lecker schmecken hier, oder? Ja, das schmeckt mir. Ja. toll. Schmeckt dir das? Ja, es geht. Dann krieg ich das. Voll. Magst du Kobaltschinken? Es geht. Ich bin da schon satt, oder? Ja, wir sind beide, glaube ich, schon satt. Naja, okay. Sind nur zwei Leute. Hab ganz viel zu essen jetzt aufgespart, mehr oder weniger. Naja, gut, ne? Und ja, ich saß gerade ein bisschen an dem Pferd, weil ich wollte, dass es cool aussieht für dieses Gebiet. Und nicht zu großen Unterschied zum vorherigen Pferd hat. Komm, wir lernen uns mal ein bisschen besser kennen. Wir sind ja noch gar nichts irgendwie. Wir haben uns mal gesehen und das war's. Wollen wir im Kaffee eine Runde entspannen? Das war mal eine gute Idee. Ich pack diese Grafik hier. Die ist wirklich sehr schön hier in der Wüste. Oh. Das Monster war eine ganz schöne harte Nuss, Miau. Das kannst du laut sagen. Ohne dich hätten wir echt alt ausgesehen, Mike. <lacht> Für dich gebe ich halt immer mein bestes, Jesus. Nice. Bla. So, schön am Anfang direkt ein bisschen leveln. Deshalb habe ich mir noch aufgespart. Weil ich wusste, dass wir demnächst ein neues Teammitglied bekommen. Aber ich wusste nicht, dass alle da weg sind. Was soll das? Oder wusste ich das? Oh, so ist das also. Was es nicht alles gibt? Mhm. Scheint ja ein echt tolles Buch zu sein. No. So. So schnell das geht auf Level 5 zumindest. Teufelzürchin, aha. Dann noch schnell angeln, dann sollten wir hoffentlich zwei Levels abwarten bekommen und dann... Ah, passt alles. Lass uns angeln gehen. Nö, nö. Jesus, sieh mal. Kann ja wohl nicht sein. Doch, war oh mein Freund. Es will einfach nichts anbeißen. Nicht mal ein Silberfischchen. Fischchen. Wie viele Haars hat ein... Äh, äh, wollen wir aufbrechen? Moment mal, da ist, da ist doch was im Köder. Oops. Ja, verpasst Loo, kein zweiter werbs, aber zumindest sind wir jetzt schon Bekannte und kümmern uns umeinander einander. doch schön, dass sich Jesus um mich kümmert. Let's go! Wenn ich muss, <lacht> ja dann musst du wohl Toilette. Dixie Klo gibt es bestimmt irgendwo in der Wüste. Wie sieht die Wüste aus? wenn wir sehen. Du hast Jesus geschickt, Ivata. Dankeschön. Ah, wo ist sie nur? Seltsam, sie scheint wie vom Erdboden verschluckt. Sie muss doch irgendwo hier sein. Lalala. Iwata? Ach, du bist es. Ich habe von deinen Helden dann gehört. Du hast ein ganzes Königreich gerettet. Ausgezeichnet. Na, <lacht> naja... Aber ganz nebenbei... Hast du jetzt zufällig eine Lampe rumliegen gesehen? Ja, ich wollte dich eigentlich jetzt fragen, äh, ob du das was mit Jesus. Ah ja, Jesus, der war ein Freund von dir. Der war zufällig hier nebenbei und äh, irgendeine Stimme hat mir gesagt, dass ich Jesus zu dir schicken soll. Alles klar. Äh, nein, ich habe die Lampe nicht gefunden. Zu so dumm. Ich habe nämlich eine sehr wichtige Lampe verloren. Genauer gesagt, eine äußerst gefährliche Lampe. Eigentlich hat Jesus auf die aufgepasst. Aber er meinte, ich habe auf die aufgepasst. Ja, seitdem weiß ich nicht, wo die ist, ne? Falls ihr sie finden solltet, fass sie auf keinen Fall an. Das könnte sonst ein böses Ende nehmen. Aha. Wo ist sie nur? Hm. Zumindest wissen wir sofort, wo Jesus herkam, aber... Wer bist du denn hier? Auf geht's! Ich will jetzt Hühnchen knuddeln, Miau! Komm schon. Wie findet ihr eigentlich mein neues Pferd? Wir werden gleich noch wahrscheinlich den Namen erfahren. Es ist echt anstrengend, auf so viel Sand zu laufen. Mag sein, aber sieh's mal positiv. Das ist gutes Training. Morgen hast du bestimmt einen fetten Muskelkater. BUDUMTSCH! Das macht es nicht besser. Schade. Brauche... Gold. Ob man hier wohl le seltene Leckereien findet? Lala. Abkürzung, sicherer Weg. Nehmen wir doch die Abkürzung! Wir sind stark klar und stark. Ich freue mich aufs Bett. Hast du keinen Stolz? Oh, was? Die Gegner? Die Bösse? Es ist wirklich der Boss zweimal. Ähm, Mist. Ich zeig's euch. Neue Technik: Krallen wetz, wetz, wetz. Ah. Alles in Ordnung, Jesus! Nein, nein, tut mir leid, Leute. Ich bin hier zu früh, oder? Ich bin hier locker zu früh. So ein Kampf ist echt hart. Wow. Nee, wir sind zu früh hier. Wir sollen hier noch gar nicht lang. Ah, Mist. Erster Death, erster Game Over, Leute. Wie Könnte das passieren, aber es passiert nicht, wenn man Game Over geht. Dann geht man halt wieder zurück und dann habt das Level halt nicht geschafft. Nicht so schlimm. Dann weiß ich jetzt, dass ich den sicheren Weg gehen muss. Wenn der andere Weg fürs erste noch zu schwer für uns ist, naja, gut. Aber genau das wäre übrigens auch passiert bei Anfangs in der Höhle, wäre ich da direkt hingegangen. Oh, Auf zum sicheren Weg ich sehe, Ist es jetzt einfach schlecht gelaunt? Nur gemeinsam stark. Oh eigentlich no, na. Kobolde Schärfe die klauen damit der nächste Angriff stärker wird so, der nächste erst witz, witz. Stimmt, ich muss jetzt auch noch mal so einen Kampfschrei geben Wetz, wetz, wetz, wetz Miau ich kann noch mal machen, aber nein, wir greifen jetzt an. 24, alter, wie viel. Heia. Oh. oh. Gott, Jesus hilft dir. Heia. Nice. Das wird morgen sicher wehtun. Ja, passiert. Ich bekomme langsam Hunger diese Hitze. Ich schmelze, ich zerfließe. Kann nicht irgendwann die Sonne. Irgendjemand die Sonne abstellen? Nichts leichter als das. Dank meiner Zauberkräfte ein Kinderspiel. Wie bitte? <lacht> so fertig. Äh, es hat sich aber überhaupt nichts geändert. Na, naja, es dauert halt sechs Stunden, bis die Wirkung eintritt. Hältst du mich für blöde? Mm, uff Bin ein bisschen aus der Pusse <lacht> noch ein Gegner. So also langsam spaß das Spiel wirklich nicht mehr, ne? Krallenwetzen. Hilf mir, Jesus. Aua! Das ist eine Banane. Oh Gott. Oh! Erster Beistand. Schmusewange. Miau. Oh. Nice, danke. Auf den Kumulus. Miau. Kann ich mal heilen. Bam. Aua. Alles in Ordnung? Jesus. Oh. Das wird mir zu viel hier. Los, Fernando. <lacht> Fernando. Dankeschön, Fernando. Oh, das kriegt ein super Fund dieses Video. Level up für Jesus! Heilung gelernt, die Kraft deines Gebets. Die Kraft deines Gebets stellt HP wieder her. Er betet zu sich selbst und heilt dadurch die anderen. Was ein netter Kerl er doch ist. Toll. Rennen hält Fitz, Miau. Ne? Hm? Was um alles in der Welt? Er schläft noch. Es war nur ein Traum. Komm, wir sind doch jetzt schon da. Also, denke ich mal. Die Karte sagt irgendwas anderes. Wow. Jetzt wird hier wirklich viel schwieriger, Glaube ich. Oh nein! Heilt natürlich halt er. Na, oh, ich muss die Pagel. Ich scheint ziemlich niedlich. Oh, oh, klar. Klar kannst du schnauben. Let's go! Komm, ich kriegen noch die 450 in dieser Folge hin. Komm schon. Vielleicht. Komm schon, das wäre cool. Und bei Level 3. Du, du, du, du, du. Eine Pause heute durch eine Truhe mit dem Inhalt von 320 Gold. Nice, ich frage mich, ob wir unser nächstes Teammitglied bekommen und das danach. Wo sind die nur? Oh. Wenn man vom Teufel spricht, jemand will sich da anschließen. Doch, wer wird es wohl sein? Das seht ihr! <lacht> In der nächsten Folge. Obwohl, die Folge ist noch gar nicht mal so lang. Hm. Vielleicht zeige ich sogar schon den Charakter. Es ist Hatsune Miku! Eigentlich hatte ich ein anderes Mii geplant, das kann ich mal kurz einblenden. Ich wollte eigentlich ein anderes Mii nehmen, was ich selber, bevor ich das jetzt habe, äh, erstellt habe. Aber dann habe ich irgendwie das hier noch gefunden und dachte ich mir, irgendwie, vielleicht sieht das besser aus. Äh, welches von den beiden findet ihr besser? Das, was ich jetzt äh, erstmal nehmen werde. Das, also das, was ich gerade nehme, ist ja dieses High Quality so gesehen. Oder das Simplere. Schreibt es mir am besten unten rein. Ähm, ich werde erstmal sie nehmen, weil sie halt einfach ein bisschen mehr äh, detailliert ist und vielleicht dann auch, äh, weiß nicht, besser ankommt. Ich weiß es nicht. So, aber welche... Fähigkeit, oder was heißt Fähigkeit? Welche äh, Persönlichkeit geben wir? Ja. Ich war mal überlegen sie entweder nett oder aktiv zu machen Aber ich glaube ich werde sie aktiv machen Auch wenn wir das schon mal hatten, weil ähm, Es gibt halt nicht so viel Persönlichkeit, die man nehmen kann Und äh, wir werden bestimmt auch, Und außerdem, Nett hat ja auch Mike schon mal gehabt Also von daher ist es ja eigentlich egal Also, wem aktiv für sie? Ich finde das passt am besten So, welches der Klassen sie wird, ist glaube ich ziemlich offensichtlich richtig teufel spaß sie bekommen natürlich popstar ich könnte ihr natürlich dieses outfit geben aber ganz ehrlich das hier passt natürlich viel besser Ich bin Miko und ich bin ein aktiver popstar das soll unser nächstes teammitglied sein Nice Kam gerade von einem konzert oder wie Popstar Miku. Ich bin... Bin ich hier richtig? Ich bin Miku. Und du bist... Ich bin Mike. Hurra, ich freue mich schon auf gemeinsame Abenteuer. Miku hat sich dir angeschlossen. Ist wahrscheinlich der Paparazzi weggelaufen. Und im Bier gelandet. Nice. so also ein bisschen viel... Äh, keine Ahnung, Blush oder sowas hier auf der Nase. Oh, was ist mit Jesus los? Ich habe letzte Nacht nicht gut geschlafen. Oh nein, was war denn los? Naja, du redest im Schlaf. Oh, es tut mir leid. Naja. Zumindest Level 5 erreicht. Das geht irgendwie ziemlich schnell. Oder oh, ich mir das nur ein? Ich habe irgendwie das Gefühl, das geht ziemlich schnell. Oh, stimmt. Während Miku. Anstatt Miku da alleine zu lassen, könnt ihr dann Miku hier chillen, oder? Wir machen es anders. Jesus chillt da hinten und Miku ist bei mir. Das können wir natürlich auch machen. So, und ich würde sagen, hiermit beenden wir dann die erste, was heißt die erste Folge? Die erste Folge hier eben nebenan. Und wenn es euch gefallen hat, schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal vorbei. Am besten, wenn ihr die Glocke anschaltet, was ihr nur machen könnt, Abo da lasst.